Heute besprechen wir, wie man mit GeoGebra Dreiecke mit dem Konkurrenzsatz Seite, Winkel, Seite erstellt. Dies ist das erste einer Reihe von vier Videos zu den Konkurrenzsätzen. Die anderen Videos sind unten in der Beschreibung verlinkt. Ich werde in diesem Video etwas ausführlicher erklären, wie man GeoGebra verwendet, in den anderen drei Videos geht es dann etwas schneller voran. Wir erstellen ein Dreieck mit dem Konkurrenzsatz Seite, Winkel, Seite. Von dem Dreieck sind drei Größen gegeben, zwei Seiten, in diesem Fall A und B und der Winkel, der zwischen diesen Seiten liegt, hier Gamma. Die Seiten und der Winkel sind hier im Dreieck blau gekennzeichnet. Ich habe GeoGebra im Browser verwendet. Je nach Version, die man verwendet, sieht die Oberfläche etwas unterschiedlich aus. Wundert euch also nicht, wenn Buttons an einer anderen Stelle sitzen. Ihr könnt sehen, dass ich noch nicht angemeldet bin. Das habe ich später nachgeholt. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr eure Zeichnungen speichern. Um zu starten, klicken wir auf Starte Rechner. Um den Hintergrund einzustellen, macht man einen Rechtsklick auf den Hintergrund. Als erstes stelle ich unter Achsenanzeigen die Koordinatenachsen aus. Bei Koordinatengitter wähle ich Kein Gitter. Von der Algebra-Ansicht wechselt man in die Geometrie-Ansicht. Unter dem Icon für die Geometrie-Ansicht steht Werkzeuge. Dann sieht man die einfachen Werkzeuge. Unten am Rand der Werkzeuge gibt es eine Schaltfläche mehr, die kann man aber hier nicht erkennen. Damit kann man die weiteren Werkzeuge einblenden, die wir zum Teil gleich brauchen. Jetzt beginnen wir endlich mit dem Dreieck. Wir erstellen eine Strecke mit fester Länge, das wird gleich die Seite A. Das Icon für das verwendete Werkzeug siehst du hier immer in der oberen rechten Ecke der Folie. Nach der Auswahl des Werkzeugs klickt man auf die Zeichenfläche und wird dann nach der Länge gefragt. Die Länge gibt man ein, hier 4,5. Je nach verwendeter Oberfläche könnt ihr ein Komma als Dezimalkomma benutzen oder ihr müsst einen Punkt verwenden, also 4,5 eingeben, hier auf der Oberfläche, die ich benutzt habe, konnte ich das Dezimalkomma verwenden. Das müsst ihr im Zweifel einfach ausprobieren. Das ist jetzt unsere Strecke, aber die Seite soll anders angeordnet werden. Dazu bewegen wir hier den rechten Punkt D. Jetzt müssen die Objekte umbenannt werden. Der Punkt C heißt schon richtig, aber der andere Punkt ist der ja B und die Strecke klein a. Mit einem Linksklick kann man das Textwerkzeug benutzen. Hier kann man die Beschriftung ändern, wählen ob die Beschriftung angezeigt werden soll und auch auswählen ob der Wert angezeigt werden soll. Bei einer Strecke ist das die Länge. Die interessiert uns natürlich nachher auch beim Messen. Wenn man die Einstellungen benutzt, kann man noch viel mehr Einstellungen ändern. Zum Beispiel den Namen, ob der Wert angezeichnet werden soll oder Beschriftung oder Beschriftung und Wert, wie auch immer. Die Farbe und die Darstellung, zum Beispiel die Größe. Nachher werden wir bei den Winkeln die Größe der Darstellung ändern. Jetzt fügen wir einen Winkel hinzu. Das ist das, wo man ein bisschen nachdenken muss. Also, erst wählen wir das Werkzeug aus. Dann klicken wir auf B. B liegt auf dem Schenkel des Winkels. Als zweites klicken wir auf C. Das ist der Scheitelpunkt des Winkels. Man gibt die Größe des Winkels ein, aber jetzt kommt eine schwierige Frage. Gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn? Im Uhrzeigersinn an dieser Stelle. Der Winkel geht ja unten um C herum und nicht oben um C herum. Beim ersten Mal muss man ein bisschen drüber nachdenken. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird das ganz einleuchtend. Jetzt ist der Winkel fertig, aber es gibt so einen Hilfspunkt B' und der Winkel heißt noch falsch. Hier heißt er Alpha, das ist aber natürlich der Winkel Gamma. Außerdem will ich den Winkel größer anzeigen lassen. All diese Einstellungen kann man über das Einstellungsmenü vornehmen. Und so sollte das Ergebnis jetzt aussehen. Der Winkel heißt Gamma, der Wert des Winkels wird angezeigt und es gibt einen Hilfspunkt A'. Jetzt erstellen wir die Seite B. Wir wissen aber noch nicht, wie lang die Seite B sein wird. Dazu benutzen wir einen Strahl. Wir wählen das Strahlwerkzeug aus, klicken auf C, dann klicken wir auf A'. Danach benennen wir den Strahl um. Wenn man den Strahl so erstellt mit C und A', liegt der Strahl ganz exakt auf dem Winkel. Jetzt muss aber noch die Länge der Seite B festgelegt werden. Das machen wir mit dem Werkzeug Kreis mit Mittelpunkt und Radius. Man erkennt das Werkzeug an dem eingezeichneten Radius. Der Text passt bei mir nicht ganz auf den Bildschirm. Also, wieder erst das Werkzeug auswählen. Erst klicken wir auf C, dann geben wir den Radius an. Fertig. Und jetzt fehlt noch der Punkt A. Den Punkt A fügen wir durch Schneiden hinzu. Wieder, wie immer, erstes Werkzeug wählen, dann auf den Schnittpunkt klicken. Am Schluss, wie immer, passend umbenennen, wenn der Punkt nicht zufälligerweise schon richtig heißt, was hier bei mir der Fall war. Jetzt fehlt es uns noch die Strecke C. Mit dem Werkzeug Strecke erstellen wir die Seite C. Erst A anklicken, dann B umbenennen. Hier sehen wir schon das Endergebnis. Mit dem Werkzeug Objekt anzeigen, ausblenden, kann man verschiedene Objekte schnell ausblenden. Man wählt erst das Werkzeug aus, dann klicke ich den Kreis an, dann den Punkt A'. Kreis und Punkt werden dann etwas heller angezeigt oder ausgegraut. Wechselt man das Werkzeug, werden die Objekte schließlich ausgeblendet. Damit sind wir fertig. Man könnte noch die Strecken und die anderen Winkel messen, wenn man möchte und die Beschriftung der Objekte kann man mit der Maus verschieben.